Ubuntu im Textmodus. Ich starte ein Terminal, klicke auf Anwendungen, Zubehör, Terminal. Wer es bevorzugt, nach dem Booten im Textmodus zu landen, um dort zu arbeiten, muss bei Ubuntu den GDM, Gnome Display Manager, im aktuellen Runlevel deaktivieren. Der Standard-Runlevel bei Ubuntu ist Runlevel 2. Der aktuelle Runlevel wird angezeigt beim Ausführen der Kommandos. RunLevel, Enter und WHO, Leerzeichen, minus R, Enter zum Beispiel. Ich wechsle nun zum Verzeichnis ETC, RC2, die Randlevelnummer Punkt D mit der Eingabe CD, Leerzeichen, Schrägstrich, ETC, Schrägstrich, rc 2d Enter lass alle dateien im pfad auflisten mit dem kommando ls leerzeichen -l enter suche den link zum dienst gdm dies wäre der link s30 gdm der link wird einfach mit dem befehl sudo leerzeichen rm leerzeichen s30 gdm enter gelöscht. Nach dem Neustart durch den Befehl SUDO Leerzeichen Reboot Enter zum Beispiel erfolgt nun die Arbeit im Textmodus. Der GDM-Dienst kann wieder aktiviert werden, indem der Link wiederhergestellt wird. Und zwar wechselt man wieder ins Verzeichnis ETC RC. 2.d und gibt ein SUDO Leerzeichen LN Leerzeichen minus S Leerzeichen Punkt Punkt Schrägstrich in Punkt D Schrägstrich GDM Leerzeichen Schrägstrich etc Schrägstrich RC2. Schrägstrich S30 GDM Enter. Danach folgt ein Neustart. Ciao und viel Glück!